Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen spätherbstlichen Radeltour hier bei Lippstadt. Unser Start ist hier Eichelborn am ähm, LWL Akademie für Gesundheit, Gesundheits- und Pflegeberufe. Ja, ähm, es ist ja ein wunderschöner Spät- herbstlicher Tag, bei viel zu warmen Temperaturen. Wir sind hier auch schon in der Klostermärsch am ähm, Aussichtsturm Klostermärsch, wie ihr seht. Ja, mache ich mich hier jetzt die Stufen hoch und ihr seht ein sehr schöner Ausblick hier sehr schöne Lippe, Auen, Gebiete, wie ich finde, es lohnt sich hier mal hochzugehen und sich das anzuschauen. Ja, wir sind dann auch weiter auf dem Weg hier Richtung Benninghausen. Hier scheint wohl vom LWL der Wohnverbund Lippstadt zu sein. Hier in der Dorfstraße, die wir hier queren müssen, wo wir jetzt hier links einbiegen zum katholischen Friedhof von Wenninghausen, der hier zur linken Hand ist. Und dann geht es hier weiter, schnurstarks Richtung Lippe. Hier ist dann eine Grillhütte, Benninghausen nennt sich das mit einem schönen Blick hier von dieser sehr schmalen Bank, wie ich finde. Aber hier kann man sich's gut gehen lassen und mal die Seele baumeln lassen. Ja, hier eine kleine Brücke, bisschen schmal. Also muss man wohl ein bisschen aufpassen, wenn dann jemand entgegenkommt. Und ihr seht, zur linken sehr schöne Einblicke in die Lippe. Ja jetzt treffen wir hier auf die äh, Hauptstraße Benninghauser Heide. Das ist jetzt ein bisschen doofer Abschnitt von rund 2,8 Kilometer, knapp knapp 3 Kilometer. Dann kann man aber nach äh, Hinterheiligenhausen links abbiegen und dann noch mal einen kleinen abseits gelegenen Schlenker machen durch die Heilinghauser Mersch vorbei am Pastorat katholische Kirche St. Clemens dann muss man leider wieder 800 Meter fahren und dann kann man sich wieder links in, die, in das Gebüsch schlagen wollte ich schon sagen also dann hier am ähm, hagedornsweg über die lippe und dann rechts immer der lippe entlang und das ist ein Abschnitt der ist wirklich traumhaft schön den kann ich euch nur wärmstens empfehlen den kann man dann fahren ja hier links der kollege der lässt sich gut gehen macht eine kleine Radelpause. also wie gesagt hier diesen wunderschönen Uferweg immer direkt an der Lippe entlang wo man ganz tolle Einblicke hat landschaftlich und dann geht es hier unter der Udener Straße durch und man kommt dann hier auf dem Wohnmobilparkplatz raus und dann geht es von dem Wohnmobilparkplatz über die Bückeburger Straße, hier die Brücke über die Lippe. Ja, Wir haben uns so ein bisschen durch die durch das Zentrum geschlagen. Ja, hier leider, wie man sieht, von der Markierung auf der Fahrbahn, Ende der, des Radwegs. Aber man muss sich oder wir haben uns dann wollten wir hier so ein bisschen durch Lippstadt Zentrum uns ein bisschen die Geschäfte anschauen mit dem Ziel dann auch einmal durch das Zentrum zu radeln dann in der Fußgängerzone dann auch noch ein schönes Eis uns zu gönnen genau hier links ist dann eine pizzeria italienische italienische gasthof und auch eisdiele alles in einer hand dort haben wir dann uns unser eis geholt ja und jetzt gehen wir hier zu fuß durch die fußgängerzone richtung rathausplatz geht es links rum und dann immer geradeaus. Ja, hier sieht man, dass ähm, zur Linken jetzt gleich die evangelische Marienkirche, sehr schönes Kirchlein und ihr seht hier der platz ist auch mit pflastersteinen gepflastert links auch so ein bisschen Straßencafé feeling sehr schön ja nur jetzt hier die vor mir liegende straße lange lange straße ist es glaube ich ein bisschen doof hier gerade ein lkw da musste ich dann mit dem rad auf, auf der straße lang gehen ja der Abschnitt ist jetzt hier nicht ganz so schön, Gott sei Dank ein separater Radweg und wir sind denn jetzt auch schon wieder im Grünen und befinden uns hier im Park Grüner Winkel, so heißt es wohl. Ja, ihr seht, hier dann auch ähm, diverse Lippe, Wasser etc. Sehr schöner Park. Kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Ja, und jetzt geht es weiter. Erstmal in Richtung Hauptfriedhof Stadt Lippstadt. So, dass ist so ein bisschen grob die Richtung. Hier unter einer Bahntrasse her, sehr idyllisch hier von der Landschaft. Ähm, wir hatten also, unser Ziel war es, äh, dann zu dem Zachariassee zu gelangen. Das ist ein See, den hat der Nabu wohl, hier sind wir jetzt übrigens gerade an dem Friedhof, den ich gerade erwähnt hatte. Ähm, den hat der Nabu-Verband wohl gekauft, wenn ich mich nicht irre. Schlagt mich jetzt tot, falls ich da was Falsches sage, aber das ist so das, was ich in Erinnerung hatte. Hier übrigens noch eine Ausflugslokalität, wo man denn was futtern könnte, wenn man denn wollte. Ähm, Dorf Alm-Lippstadt heißt es wohl wollte ich mir da mal kurz anschauen liegt hier auf dem Weg und hier geht es denn jetzt immer an der Lippe entlang also wie gesagt, wir wollten zu dem See zu dem Zacharias See, so heißt er da gibt es dann auch einen Unterstand hier rechts schöne Blicke in die Lippe, die ja hier oder überhaupt relativ gemächlich durch das Lipperland fließt. Ja, und vorbei ging es auch an der Burg Lipperode, Liparo so heißt die. Das ist ähm, auch mehr oder weniger nur noch eine Ruine. Aber es ist auch ein schöner Park drumherum. Aber den haben wir uns heute hier so nicht angeschaut. Ja, hier geht es dann glaube ich über den in den Amtswiesen und rechts von uns war die Knappstraße also die ist genau an dieser Stelle trennt ist die Straße getrennt ja es geht hier weiter wie gesagt immer an der Lippe entlang jetzt biegen wir hier auch sind wir jetzt von der Lippe abgebogen und fahren hier durch ja, Merschgraben. Ich glaube, das ist auch noch ein kleines Bächlein oder Flüsschen. Und schlagen uns jetzt weiter Richtung Norden durch. Hier jetzt die Nieder-Deddinghauser-Straße und Sandstraße, die wir da als Landstraße überquert haben. Dann geht es jetzt hier so ein bisschen am Friedhof der jüdischen Gemeinde Lipperode vorbei. Sehr schöne Landschaft auch hier. Ja, zur Linken haben wir äh, Lipperode, wohl ein Ortsteil von Lippstadt. Ja, und wie gesagt, wir sind hier... Auf Schleichwegen unterwegs zum Zachariassee. Ihr seht, landschaftlich ist das sehr, sehr schön. Obstwiesen, Streuobstwiese könnten, glaube ich, sogar Kopfweiden hier gerade sein. Ja, und <lacht> wir werden gleich auch noch auf das auf das Hof Kaffee, also Landkaffee Kemmershof, das ist hier jetzt zur Rechten gewesen treffen, also wer dann noch Kaffee hat, hat und äh, ein Tässchen Kaffee möchte und vielleicht auch Kuchen leider waren wir da noch nie drin, aber im Internet, das sah ganz aus. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier am Zachariassee. Das war unser Etappenziel und unser Wendepunkt. Also wer diese Tour macht, möge denn sein Fernglas mitnehmen oder wenn vorhanden vielleicht auch Spektiv. Heute an dem Tag, wo wir gerade hier waren, saß dort ein jemand drin und hat gefilmt, mit sehr langen Teleobjektiv. Denjenigen habe ich natürlich jetzt nicht in den Aufnahmen. Ihr seht hier mal so den Ausblick durch die Luken, einige Gänse, Wasservögel. Ja ich hatte auch mein Fernglas mit ein bisschen durchgeguckt. Tja man kann dann wahrscheinlich auch ab dieser Jahreszeit so einige Überwinterungsvögel äh, dort sehen und ja da gibt es halt immer ein bisschen was zu gucken. Gut wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Ähm, leider kann man das Gebiet oder den See nicht umrunden. Ja man kann ein Stück am See entlang fahren aber wirklich um Runden geht nicht deswegen wieder hier zur Linken den, das Landcafé Kemmershof und wir fahren jetzt auch ein Stückchen auf, dem, auf der Straße wie wir die auch gekommen sind allerdings fahren wir die jetzt weiter in Richtung Westen wieder zurück und kommen eigentlich dann Margaretensee vorbei, wobei wir da allerdings nicht viel von sehen werden. Also, es geht dann hier so am Bocker Kanal entlang. Ja, ihr seht, das ist auch ähm, eigentlich ein sehr schöner Weg, recht ruhig bis auf die gelegentlichen Straßen die dann hier so auftauchen. Ich glaube das müsste jetzt hier die B55 sein. Das war dann so von der Umfahrung ein bisschen blöd gemacht, aber okay. Hier ging es dann links rum. und dann unter der Straße längs. Ja, ist wie gesagt ein bisschen nicht so schön gemacht. Aber was soll's. Ist an der Stelle ein bisschen tricky. Ja, ihr seht, jetzt muss man hier kann man dann an der Stelle die Straße dann Gott sei Dank überqueren. Und dann geht es auch wieder ruhig weiter. Das müsste, glaube ich, der Delbrücker Weg sein. Wie gesagt, ist alles unter Vorbehalt. Wer meint, dass ich hier was falsch kommentiere, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, es ging dann immer so ein bisschen am bocker kanal entlang. Sehr schöner Weg mit sehr viel Laub. Und jetzt kommen wir hier wieder in ein Stadtviertel hinein. Das könnte hier die Capella Stiftsallee sein. Denn wir haben ja hier auch gerade die Bahnstrecke überquert. Das könnte jetzt hier die Beckumer Straße sein und dann fahren wir hier weiter geradeaus. Ja und jetzt ähm, schlagen wir uns wieder so halbwegs Richtung Süden. Ich glaube hier das müsste da sogar der Bocker Kanal wieder sein, den wir hier mit dem kleinen Brückchen überquert haben und jetzt kommen wir hier stoßen wir hier jetzt auf die Querstraße den Böbbingweg Weg und fahren jetzt dann hier vor uns liegend am Böbbing durch dieses Viertel um dann geradeaus hier uns rechts in den Wald weiter zu bewegen. So, jetzt haben wir die Siedlung durchquert, jetzt geht es wieder hier den Wald entlang. Beziehungsweise wieder landschaftlich schönere Strecke. mal aber leider finde ich den Namen und nicht durch das Wäldchen und wir treffen dann hier auch wieder auf die Lippe das ist hier die Stelle wo wir auf dem Hinweg rechts über die Brücke abgebogen sind Richtung Lippstadt und jetzt hier mal noch einen Blick in die Lippe von diesem Brückchen aus nennt sich hier Lippe Hagedorns Weg Hagedorns Weg genau ja jetzt ähm, sind wir wie gesagt hier schon auf dem Rückweg und treffen dann hier an dieser Stelle wieder auf die heiligen heiligenhäuser auf den Heiligenhäuserweg. So heißt das, dass wir ja hier diese Landstraße, wo es nicht so schön ist, lang zu radeln. Auf dem Rückweg einige Einblicke. Ja, ihr hört die Straße ist von den Fahrgeräuschen her laut. Dafür aber Entschädigung durch die sehr schönen Einblicke in die Landschaft. Ja, hier gibt es dann auch schon mal Hofverkauf von Wurst und Fleischwaren, auch leckeres Süppchen. Wer also mag unterwegs, muss nicht verhungern. Ja, hier wieder vorbei an dem Friedhof zurück und jetzt sind wir auch schon an unserem Ausgangspunkt, wieder in Eickel, äh, Eickelborn. Wo wir geparkt haben. okay ich bedanke mich fürs zuschauen wie immer viel spaß beim nachradeln und würde mich über ein abo und oder daumen hoch bedanken und tschüss